Ich bin der Hans-Jürgen Riegel, Spitzname Ronny, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich lebe in Langweid und bin Direktkandidat für den Landkreis Augsburg, für den Bundestag. Ich bin heute in Meitingen. Wir haben einen Infostand beim Markt und versuchen, die Leute von uns zu überzeugen. Also die erste Reaktion auf mich ist eigentlich immer erstmal ein Erstaunen, ein Gucken, wer ist es, abschätzen, was will der von mir. Äh, wenn ich meinen Flyer zeige, äh, lachen sie meistens über das Bild natürlich und es ist äh, ein guter Aufhänger eigentlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Menschen stehen den Piraten eigentlich äh, sehr skeptisch entgegen und äh, sind sehr am Zweifeln, was es damit auf sich hat. Aber wenn man mit ihnen dann spricht und wenn sie meine Argumente hören, sind sie gar nicht mehr so abgeneigt. Ich möchte mich für die Menschen einsetzen. Da geht es um Mindestlohn, da geht es um Leiharbeit. Es geht um eine ordentliche Rente, wenn man eben 40 Jahre, 35 Jahre gearbeitet hat, dann muss man davon leben können. Ich versuche die Menschen hier am Stand bzw. vor dem Stand davon zu überzeugen, dass sie mich wählen indem ich ihnen erkläre, was ich vorhabe in der Politik. Ich sehe es so, dass die Politik dringend Nadelstiche braucht und immer wieder jemanden, der nachhakt, der piekst und der eben auf soziale Themen aufmerksam macht. Und das ohne Lobbyarbeit. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin der Ronny Riegel aus Langwald. Ich bin Direktkandidat für die Piratenpartei im Landkreis Augsburg. Meine Themen sind soziale Themen. Ich setze mich für Gerechtigkeit für die Menschen ein, weil bei mir zählt der Mensch. Ich bitte Sie daher, geben Sie mir Ihre Erststimme. Alle die